Bevor ich die Sitzung eröffne, meine Damen und Herren, muss ich zum wiederholten Male darauf hinweisen, dass wir letzte Woche wieder von furchtbaren Terroranschlägen weltweit Kenntnis nehmen mussten, Ich möchte den Opfern unser tiefstes Mitgefühl aussprechen und gehe davon aus, dass die Schweigeminute, die wir eben eingelegt haben, auch diesen Opfern gilt. We hope to have the UK as a close partner in the future. Access to the single market means Acceptance of all wir warten auf die Notifikation. Keine vor der Notifikation. Europa muss reformiert werden. Die Wahrheit ist, dass die europäischen Bürger nicht gegen Europa sind. Sie gegen dieses Europa. Defendiamo il metodo comunitario contro un rilancio intergovernativo che è assolutamente inaccettabile. Politik ist And there is a perception that decisions are increasingly made by five men sitting in a room and cutting deals amongst themselves. You refuse to admit, pardon, that the people reject your European Union. It's just as simple as that. You will say it. I have only enough verachtung, I must say, for the Farage, the Le Pens of this world, the big people against big people and against big people. First time in European Union history, we do have. 1500 people strong reaction force consisting of border guards. Diskusia o tom, ako urobiť Úniu lepšiu a efektívnejšiu pre nás všetkých je nevyhnutná. Die FDP-Fraktion begrüßt das Programm der Präsidentschaft. Wirtschaftliches Wachstum steht im Mittelpunkt, Wettbewerbsfähigkeit, digitaler Binnenmarkt, Energieunion. Europe is an economic superpower. Es kann nicht sein, dass der Konditormeister in Straßburg oder Karlsruhe seine Steuern bezahlt, international tätige Ketten und Konzerne allerdings nicht. The Commission therefore strongly supports. The objective objectivo protecting whistleblowers. Es escandaloso que los filtradores de LuxLeaks del Tour y Allé hayan sido condenados mientras los corruptos ni siquiera han sido juzgados. Pourquoi est-ce que les lanceurs d'alerte doivent être protégés Tout simplement parce qu'ils sont les gardiens de l'intérêt général. <muchos> <muchos>